Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Team Boss. Ähm, der Grund, warum das Video ähm, nicht gestern rauskam, sondern erst jetzt, ist, dass äh, Anna Crank gerade Fieber und Corona hat. Ähm, und, ist, und ich habe ich hab jetzt gestern gewartet und heute jetzt gewartet. dachte mir so, ey, der, ich will jetzt wieder aufnehmen, fuck it. Ähm, deswegen ähm, werde ich jetzt heute allein aufnehmen, morgen eventuell mit Anna Crank und übermorgen. Und, und er wird morgen dann noch eine Folge allein noch aufnehmen. Ähm, und ja. Zweite Folge ohne Endercrank und es sind gleich ein paar Leute auf dem Server. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Bis gleich. Außerdem vergesst nicht unseren Podcast aus Spotify zu folgen. Deppert und Comedy. Und folge doch gerne auf Twitch. Twitch.forst.de. Da poste ich, streame ich fast täglich, maybe. Auf jeden Fall einmal in Woche. Und dann jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge. Oh, Scheiße! what the fuck? Was? Oh! Oh, scheiße! Oh mein Gott, die sind hier, fuck! Äh. Oh, scheiße! Ich... könnte dich... Easy, holen XD. <lacht> ich könnte jetzt einfach holen. Ja, mache ich aber nicht, mache ich aber nicht. Heilige Scheiße! Oh fuck, Alter. Ich. Ähm, Was ist die docs auch hier? Was? Der ist gestorben? Ja, äh ich kann da jetzt auch nichts machen. I mean, seine Sachen sind jetzt weg. Alter, was? Der ist einfach im Void gespawnt. Okay, ich gebe ich geb nie wie eine Chance. Ich gebe Nevi wie eine Chance. Slash. Whitelist. ...at the. ...Networks? Er soll on. kommen. Ich habe gerade schon den Gedanken gespielt, dass ich hier vorhin einfach, einfach kill. Slash TP. Den Detox. Was muss ich denn? Alter, scheiße Junge. Okay, ich habe gesehen, manche haben schon äh, Dias, oder es war noch schon im Nether. Deswegen. Deswegen, deswegen, deswegen. Muss man sagen, kurz Wasser holen. Und wir haben viel Ziel Stil, sozusagen, maybe, maybe Portal bauen. Scheiße. Was ich jetzt hier machen? ich bin hier gerade ein bisschen zielgespalten. Ich weiß, dass jemand hier auf jeden Fall, ähm Scheiße. Oh, ist ein Bogen. Er hat mir einen Bogen gedroppt. Let's go. Ähm, wir hier schon mal von äh, auf jeden Fall schon mal ein, ähm, ein Lava, ähm, Lava-Portal, ich schon. Ähm, ein Portal, sich gemacht Ja, hier gibt es echt nichts mehr in der Höhle zu sehen. Okay, okay, wir gehen's raus, wir gehen raus, ähm... Ich bin in dem Portal auf jeden Fall, er nimmt den Dorf, meine ich. Okay, okay, okay. Ähm... Oh, what the fuck?! Heilige Scheiße! Wer hätte das denn denken können, dass sowas passiert, Alter? Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, scheiße, scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. scheiße. So. <lacht> Was Phantoms? Danny Phantoms? Oh fuck! Was, Bro? Will er fight? Hey, die Koordinaten geschickt. Willst du doch fight? Ich dir Er will fight? Willst du fight? Ich will echt einen Fight. Und damit sind meine 20 Minuten rum. Ich habe komplett die Zeit vergessen. <lacht> Lol, scheiße. Wir hätten fast einen Gegnerkontakt heute gehabt. Ähm. Gut, Leute, das war die überhaupt unnötigste Folge Minecraft Team Wars ever. Absolut, wenn wir mit Cranklash spielen. Oh Mann. Uh, ja, ich würde sagen, uh, das war's. Ähm, schaut bei Anacrankler vorbei, jetzt seine POV. Und auch gerne bei allen anderen, die diesen Link in der Videobeschreibung. Ähm, manche sind auch schon gestorben und so. Und ja, sagen, haut rein. Ähm, ihr sagt, folgt noch unserem Podcast und Deutsch. Und wir sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Es wieder heißt, Minecraft Team wars choose